Ich Der Himmel rotiert, vibriert. Fühlst du es? Ich sehe dich vor mir, in mir. Du, die Rotation und ich. Da, der Plus, die Zeit. Weit, weit weg, Unruhe, Zufriedenheit. Es ist als dass ich mich wohl erwähnen könnte. Ich denke an einen, sehe einen anderen und die Uhr tickt. Die Zeit verrinnt, das Leben schwingt, Flaschen rollen durch die Welt. Die Beschämlichkeit kauert, ob der Dinge, in die Spiegel oder gar. und Unruhe an diesem Ort, doch es folgen die Sterne dem Haupt dessen, was sich verwirrt. Die Konsequenz der Kammerz der Zeit und die Signale seien rot. Ich höre sie. Wald, Bäume, Pilze, Rotation. Leute, Hunde, ich schaffe. I don't have Bleibung von mich. Und der dritte besitzt von mir. Und bei mir. Nur noch leere. Haben zusammengestiehlt Doch plötzlich Stil Gefühl Du bist die eine Die mir zeigt Ich lebe Noch <musik> Lächle mich an Was soll das? Dein Gesicht Was ist das? Ein Bild Gräbt sich in mich Ich denke Ich denke an dich. Jetzt. Oft. Zu oft. Immer. Wieso? Du sagtest. Bis zum nächsten Mal. Ich vergeute mich. Oder ärgerte. Das nächste Mal. Zu weit weg. Viel zu weit. Ein Fluss, Er fließt durch die Zeit Von mir zu dir Doch nie zurück Warum? Lass uns kämpfen Gegen die Zeit Lass uns laufen Gegen die Zeit Ich bin am Laufen Wegen der Zeit Wegen dir Nein, du kannst nicht Schuld sein wenn ich an dich denke. Gefühle. Ein Lächeln. Verliebe es nicht. Sonst sind wir verloren. Wir. Wer sind wir? Sind wir. Ich bin. Du bist. Aber sind wir. I wish you were here. Die Tage laufen davon. Wovor? Vor uns. Ich kann den Kampf nicht gewinnen. Nicht alleine. Nicht gegen die Zeit. Wir können, wenn die wollen. Ich will. Wo bist du? Ich suche dein Lächeln. Es rohrt sich in mich. Es sitzt fest. Verliebe es nicht. Licht. Gib mir Licht. Mehr Licht. Hoffnung blüht. Lass sie nicht vermelken. Bis zum nächsten Mal. Mann, ich warte Auf dich Auf dein Lächeln Deine Augen Abgeschiedenheit Der Geruch vom totem Feuer Ein Gewässer, Menschen Viele Menschen Doch du warst da Energie Von dir Für mich Abschied Du spieltest für mich Ich sang, Warum tat ich dir das an Deinem Lächeln Deinen Augen, innere Unruhe, Abschied. Ich will dich wieder sehen. ¡Falte! warten, dass die Zeit vergeht. Zeit, mein Feind. Sie wartet. Wartet darauf, wieder vollzulaufen. Sie will mich besiegen. like ice, ice, schweben und was Die Egnese ist Zeit.